Yeah. <laughs> <laughs> weil mal, falsche Intro, ne? Das war nämlich eigentlich gedacht, dass das ein Herr Roter Video wird. Ist es aber im Endeffekt nicht geworden. Deswegen herzlich willkommen auf meinem Hauptkanal. Bin das ihr auch hergefunden. habt. Wollt hier gar nicht lange aufhalten. Ich wollte nur kurz sagen, für ein simulator video bin ich immer noch am Schneiden dran. Das ist ziemlich lange ist wie diese. Kann noch ein bisschen dauern. Aber ich bin dran. Aufwendiger denn je. Aber deswegen jetzt ein bisschen geschnittenes Video. Also sorry für meine Facecam. War nicht intendiert für den Hauptkanal, aber ich trotzdem viel Spaß mit outlast wahnsinn Wahnsinnmodus. Ich werde wahnsinnig. Merkt ihr, ne? <lacht> hab gerade mal den Wahnsinnsmodus in Outlast angeschnitten. Das ist die Ultima Er hat den Fakt erfahren. Und ja, ich bin hier gerade nur in deinem Discord, falls gleich irgendjemand da reingrätscht, ist gar kein Problem. HD Rack Audio. Nur die beste Qualität für uns. Miles, du, wirst den Abgrund deines Lebens erleben? Weil ich hinter der Tastatur sitze? Was ich auch mal nachgucken wollte war, ob Mr. Glitchy Glitchy hier vorne noch funktioniert. Weil irgendwo hier war das doch. Mal gucken, wie weit wir kommen, damit ich wenigstens irgendwas auf meinem Kanal auch hochladen kann. Leute, wenn ihr diesen Kanal etwas länger schon verfolgt, dann habt ihr bestimmt auch mitgekriegt, dass ich einige Speedruns auch gemacht habe. Es ist jetzt auch schon wieder ein paar Monate her. Und ich bin noch echt zu faul, aufzuräumen oder irgendeine Scheiße zu machen, damit ich recorden kann. Das mache ich für meinen Hauptkanal, aber hier, für diesen Kanal, loaded äh, loadet einfach. Der nervigste Teil wird sein. Also, ich muss halt wirklich äh, Chris Walker Ausdrucksphasen mal out-sneaken! Dass das mal vorkommt. Das habe ich eigentlich, glaube ich, noch nie gemacht. Obwohl, ich glaube, in dem Video auslassen lustig, da habe ich das gemacht. Aber ansonsten eigentlich gar nicht. Guten Morgen, der Metzger ist da. Und da hat euch eine Kuh mitgebracht. Da geht da um, bei security control. Und hat das Terrible Place Da auf einmal türkische Navi-Stimme Um 50 Meter, til Das war Schwedisch, aber ist doch alles dasselbe Leute. Notizie, Notizie Oder ist gar nicht Chrissy, Chrissy. Och mann da hat echt keinen Spaß, Chris Tachchen schon einen monat nicht mehr gesehen ne? ist schon lange her aber du willst du machen. I see. I see. I see. I for I müdlich mean, hier ach hat noch mal in kopf das heißt chris war hier dach hier meine Güte, verpasst dich von mir, du blöder Idiot. Ich bin kein Ernst. ich habe hiermit überhaupt nichts am Hut. Ich bin ein ähm, bescheuerter Filmmaker, der irgendwie Bock hat, ein paar Leichen zu filmen. Ganz normal in diesem Budget, habe ich gehört. Macht doch mal ein bisschen Spaß. Mal Akten lesen, Junge. Das habe ich auch noch nie gemacht, glaube ich, in diesem Game. Sehr geehrte Damen und Herren, aufgrund der bevorstehenden vollständigen Griff sind keine sofortigen Maßnahmen seitens der Merck of erforderlich. Das ist Profil. Potenzial, der vom Projekt Wallrider verbleibt unverändert hoch. Die vier Todesfälle erhalten ausreichend uneindeutige Daten und das Gericht verfahren im Fall der korrekten Handhabung des Beweismaterials zu und erbinden. Project Wallrider bleibt gefährlich und es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit weitere Verluste. Was die bereits verzeichneten Begriffe so ist, das fake. Ich glaube deswegen nicht da hier, weil er keinen Bock hat, Akten zu lesen. Genau, so. Hey, hey. Motto rein da. Oh, Roma-Ausfall. Morgen Hallo na? Bin ich <lacht> ja norwegisch, oder, Ja, grüezi, servus und hallo. Ich bin's nur, keine Sorge. Lass deine Pumpen sogar heute in Ruhe. Boah, das ist ausdrücklich mal Nervenkitzel. Es permanent. Also so Angst in diesem Game hatte ich lange nicht mehr. Alexos. Bisschen Qualität hier. Ich muss dann nur einmal nochmal draufhauen. Ich hab Härtasen, dass mir dieses Game nochmal solche Vibes gibt, hätte ich in meinem Leben nicht gedacht. Martin. Not yet. Not yet. Was, geht, was, the was geht, was geht? Ich nehme gerade ein bisschen für Herr Router auf. Spiel den fucking Wahnsinnsmodus. Es gibt keine Speicherpunkte und es gibt Insta Death. Zellentrag darf mich keiner erwähnen. Ich frag mich, ich aber kann ich auch am Falschen ansterben. Das wäre jetzt eine interessante Sache zu wissen. Aber nicht von Vater Martin, dass er mir meinen wieder mitgegeben hat. Ey, der Zock wird der Freund werden, weiß keiner. Das weiß echt keiner. Oh mein ja. Gott! Wer hast du das jetzt gewusst, dass ich da in dem Schrank bin? Die Unbelievers. Ach, ist nicht insta -Deaf? Also, wir haben nicht Insta-Dev. Das, das finde ich gut. Ja, hier die Typen, die die ganze Zeit ihren Bödel herumschwingen. Finde ich in so einem Game schon ziemlich unakzeptabel. Also, das Game ist so überhaupt nicht ab 18 gerated oder so. Ne, <lacht> überhaupt nicht. Uh, who cares anyway about such stupid shitty shit. Grissi, kannst du mir Kopf besorgen? Dankeschön. Oh my god, he vanished. Oh my god, how did he do that? I have no clue, I will. Ne, warte mal, das lass mal lieber hier auf diesem Kanal. Wait just a moment. <lacht> Alter. Das geht. Oh. Ach, die Lade aus mir ist kalt. Walla walla walla walla. ich schaff das, ich schaff das. Alter. das. hat mich gerade Loki leicht erwischt? Ja! Yes. Opfer! Oh, ja, der muss man den muss natürlich auch immer noch die ganze Umgebung mit Strom versorgen. Ja. Finden wir hier eigentlich auch irgendwann mal eine Batterie? Achso, eine Batterie? jetzt zwar nicht wo die unbedingt in der Kanalisation jetzt so irgendwo Batterien liegen haben aber Gott sei Dank kenne ich mich hier relativ gut aus die Wiesel so lautet immer der Wurst nach da geht es meistens lausch. der Wall weiß der Wallrider weiß bringt übrigens hier auch den Weg ich habe, glaube ich irgendwann mal auch in meinem Twitch Chat gesagt übrigens bei reinfolgen wenn ihr könnt Na Bock habt einfach ein bisschen geile Content kann könnt ihr gerne reinfolgen auch auf meinem Hauptkanal da wäre ich euch sehr, sehr verbunden, damit ich endlich mal die 100 Abos erreiche. Chris macht Permadev. Ne, Instadev. Ach, aber ich muss ich das Intro nicht nochmal spielen. Naja, Leute. So, dann ist das Video auch schon wieder vorbei. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Abonniert auch ganz gerne mit Glocke, damit ihr das nächste Video noch nicht verpasst. Vor allem das Thief Simulator Video. Macht bitte du Donut, da was voll gönnt. Und wenn ich weiter diesen dummen wahnsinns spielen soll, weiß sie auch nicht, kommentiert dass ich... Ah. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder. Bis dahin tschüss.